Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein iPhone hatte und vielleicht mal sein erstes iPhone an seinem Geburtstag installiert hat. Wenn man da seinen Apple-Account einrichtet und man gibt halt sein Geburtsdatum ein, drei Bildschirme später, zeigen die einem eine Torte an. Das war mal in einem alten Softwarestand so, wo der ITler natürlich sagt, oh, wie langweilig, Geburtsdatum eingegeben, verglichen mit heute, wenn heute zeigt Torte. Das ist ein Dreizeiler, vielleicht sogar zwei, haben die aber gemacht. Und das ist halt so ein kleiner Moment, wo dann jeder sagt, oh, das ist so süß und um diese kleinen süßen Momente um die